Hallo und guten Tag, liebe Gubner! Besuchen Sie unser nächstes Stadtteilfest am 9. Oktober von 12 bis 21 Uhr am Kulturzentrum Obersbrucke entlang der Friedrich-Schiller-Straße. Mit dabei sind Roland Kaiser, Phil Collins, Johnny Cash und die legendären Abbas. Leider nicht die originale, aber hervorragende Doubles und Coverbands. Steffen Heydrich, das Original... Das legendäre Original mit seinen Roland-Kaiser-Hits. Des Weiteren dabei Ramona Moorhart mit Countryklängen, Jenny K., eine siebenköpfige Band aus Eisenhüttenstadt, sowie für unsere Kinder Retzi und Rally mit fetzigem Mitmachprogramm und Bauchrednershow. Besuchen Sie parallel unsere Sonderausstellung »Gubin-Gubin – Gestern und Heute« im Kulturzentrum der Oberspucke neben dem Hochhaus. Für das leibliche Wohl sorgt wieder die Firma PURZ mit großem Festzelt und Feinkost-Fabian mit leckeren Speisen. Die Kinder können sich wieder austoben auf der Bayern-Hüpfburg diesmal, Mir San Mir, sowie dabei das Netzwerk Gesunde Kinder mit Kindersachenflohmarkt, die Zumba Kids mit Jana Döbler sind dabei, aber auch eine Kindereisenbahn und tolle Show-Einlagen von den Kindern der Kita Regenbogen Am Samstag, den 9. Oktober von 12 bis 21 Uhr an der Friedrich-Schiller-Straße 24. Wir danken den Sponsoren Sparkasse und Volksbank Spreeneiße, der GUVO, TV-Netz, Gubner Wohnungsbaugenossenschaft und der Schiller Apotheke. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.